Hallo, Nutzerschnittstellen baut man üblicherweise für Nutzerinnen und Nutzer und an irgendeiner Stelle muss man sie auch evaluieren und da macht es durchaus Sinn, die Nutzerinnen und Nutzer einfach mal um Unterstützung zu bitten. Und das macht man mit sogenannten nutzerorientierten Evaluationsmethoden und die schauen wir uns in diesem Video jetzt erstmal grob an. Bei der Evaluation der Usability von Nutzerschnittstellen kann man üblicherweise zwischen diesen beiden Varianten oder diesen beiden Methodenklassen unterscheiden, nämlich den expertenorientierten und den nutzerorientierten Methoden. Während bei expertenorientierten Methoden es so ist, dass Expertinnen und Experten sich tatsächlich das Werkzeug, was in Entwicklung ist, sich genauer ansehen und dabei entsprechenden vorgegebenen Schritten folgen, um dann zu einer, zum Ergebnis zu kommen, ist es bei nutzerorientierten Methoden, nicht so, wie oft erwartet, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Ganze evaluieren, sondern die Nutzerinnen und Nutzer verwenden lediglich das Werkzeug und sie werden dabei beobachtet bzw. befragt. Das Ganze ist auf der nächsten Folie nochmal etwas genauer dargestellt. Also die Nutzerinnen führen einfach nur Aufgaben mit dem Werkzeug durch und sie sollten wenn möglich, Repräsentanten der jeweiligen Nutzergruppe sein. Sonst macht das nur wenig Sinn, denn sonst sind es ja nicht die richtigen Nutzerinnen und Nutzer, sondern sonst sind das wieder einfach nur äh, Personen, die irgendwie mal da ein bisschen mit rumspielen. Und dazu gibt es dann eben noch die Evaluatorinnen, welche dann sich die ja, Aufgaben Durchführungen etwas genauer ansehen und diese dann auswerten. Was Sie dabei konkret auswerten, das hängt so ein bisschen davon ab, was man, also wie man den gesamten Versuch aufbaut, beziehungsweise was das Analyseziel ist. Aber üblicherweise werden auch hier wieder so die äh, unterschiedlichen Aspekte von Usability bewertet, sowas wie Effektivität, Effizienz und Zufriedenheit. Und ich möchte nochmal eindeutig darauf hinweisen, es heißt zwar, also in der Literatur gibt es unterschiedliche Begriffe für diese nutzerorientierten Methoden. Und es heißt relativ häufig Nutzer-Test. Und es wird also von Nutzer-Test gesprochen. Aber es ist nicht so, dass wir Nutzer testen oder dass die Nutzer explizit eine Applikation testen. Sondern es ist so, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach das Werkzeug verwenden für den entsprechenden Verwendungszweck. Das heißt, es sollten eben auch Aufgaben sein, die, die Nutzerinnen und Nutzer sowieso mit dem Werkzeug erledigen würden. Und dabei beobachtet man sie und schaut einfach, haben die Nutzerinnen und Nutzer denn irgendwelche Probleme? Und die notiert man sich. Denn warum sollten Nutzerinnen und Nutzer jetzt die Tester sein? Das wäre ja auch ein bisschen viel verlangt. Dafür müssten sie vielleicht auch entsprechende Erfahrungen haben. Sie müssten vielleicht auch wissen, ähm, worauf müssen sie achten und so weiter. Das heißt, wir müssten die Nutzerinnen und Nutzer erst schulen, wirklich Dinge auch richtig testen zu können. Wenn wir sie aber einfach nur dabei beobachten, dann sind wir ja das geschulte Personal, das vielleicht weiß, worauf zu achten ist. Gut, nutzerorientierte Methoden kann man auch in zwei Untergruppen unterteilen. Das sind zum einen die Beobachtungsmethoden. Dabei ist es so, dass man die Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich nur beobachtet bei der Aufgabenausführung und dann hinterher ähm, ja die Beobachtungen, die man gemacht hat, also irgendwie entsprechenden Auffälligkeiten, die vielleicht dabei waren, auswertet. Typische Beispiele hierfür sind der formale Usability-Test oder aber auch der AB-Test. In anderen Videos werden wir dann entsprechend detaillierter auf diese Varianten der Tests eingehen. Die zweite Gruppe von nutzerorientierten Methoden sind die sogenannten Befragungsmethoden. Das heißt, auch hier führen die Nutzerinnen und Nutzer entsprechende Aufgaben mit einem Werkzeug aus, aber wir befragen sie während der Durchführung der Aufgaben oder eben entsprechend danach. Wichtig ist, wir können die Fragen natürlich auch wiederum nur stellen, wenn die Nutzerinnen und Nutzer das Werkzeug entsprechend bedient haben. Und die Fragen kann man stellen auf relativ, also auf zwei relativ überschaubare Weisen. Das eine ist nämlich, man verwendet einfach einen Fragebogen, den die Nutzerinnen und Nutzer während oder nach der Interaktion ausfüllen. Oder man führt tatsächlich ein Interview mit den Nutzerinnen und Nutzern. Wenn man sich das jetzt schon so ein bisschen genauer ansieht, dann stellt man fest, okay, so ein Nutzer-Test oder beziehungsweise eine nutzerorientierte Methode da geht es ja immer darum, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Sachen auf jeden Fall ausführen mit dem Werkzeug. Dafür haben wir dann aber eben auch bestimmte äh, Notwendigkeiten, damit wir solche Tests überhaupt durchführen können. Und die erste Grundlage dafür sind die Aufgaben, die die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Werkzeug durchführen sollen. Gut, hoffentlich haben wir jetzt am Anfang des Usability Engineerings eine gute Ist-Analyse gemacht und wissen relativ gut, welche Aufgaben die Nutzerinnen und Nutzer mit dem Werkzeug erledigen sollen. Aber vielleicht sind ja auch noch ein paar Aufgaben dazugekommen. Dennoch ist es so, dass man sich hier nochmal so ein bisschen überlegen muss, welche Aufgaben lassen sich denn jetzt hier am besten durchspielen und die Aufgaben müssen natürlich auch zu dem restlichen Stand des Projektes passen, nämlich zum Beispiel zu dem Prototypen. Der Prototyp, den wir einsetzen für solche Evaluationen, sollte äh, schon einen ja, gewissen Stand haben. Auf jeden Fall sollte er so weit ausgearbeitet sein, dass die entsprechenden Aufgaben, die man mit den Nutzerinnen und Nutzern hier durchspielen möchte, auch wirklich vollständig durchgeführt werden können. Und was man natürlich dann auch braucht, das ist ganz klar, das steht hier in der Mitte, man braucht einfach Nutzerinnen und Nutzer, die entsprechend bei der Durchführung der Methoden mitmachen. Wann kann man diese Methoden entsprechend einsetzen? Tatsächlich geht auch das wieder in den beliebigen Phasen äh, der Entwicklung. Das heißt, man kann auch schon wirklich sehr, sehr früh mit nutzerorientierten Methoden anfangen. Aber tatsächlich, es kommt so ein bisschen auf die konkrete nutzerorientierte Methodik an, aber tatsächlich eignen sie sich eher für äh, spätere Phasen. Nichtsdestotrotz habe ich sie auch schon häufiger in früheren Phasen durchgeführt und damit auch schon sehr, sehr viele Probleme sehr frühzeitig erkannt. Ganz wichtig, die nutzerorientierten Methoden sind halt sehr stark darauf fokussiert, auch wirklich die Nutzerinnen, Aufgaben und kontextspezifischen Probleme zu finden. Also bei den expertenorientierten Methoden, die wir uns im anderen Video ja schon oder in den anderen Videos schon etwas genauer angesehen haben, ist es ja oft so, dass man äh, Probleme findet, die aber nur aufgedeckt werden können aufgrund der konkreten Methodik, dass man zum Beispiel vermuten kann, dass ein gewisses Problem mit der Erlernbarkeit ist oder dass ein Button vielleicht etwas anders positioniert oder anders gestaltet sein sollte. Das sind aber alles sehr sehr äh, feingranulare Probleme und zum Teil sind das letztendlich auch nur Vermutungen, die man anstellt. Weil man zum Beispiel bei einem Cognitive Walkthrough erst eher versucht, sich in die Rolle der Nutzerinnen und Nutzer hineinzuversetzen. Hier bei diesen Methoden ist dieser Versuch nicht notwendig und Sie werden auch feststellen, dass man damit einfach Probleme finden kann, die deutlich nochmal über das hinausgehen, was zum Beispiel mit einer heuristischen Evaluation gefunden werden kann, nämlich zum Beispiel, dass Nutzerinnen und Nutzer einen ganzen Begriff vielleicht gar nicht verstehen oder dass sie sich im Rahmen einer Aufgabenerledigung komplett im System verlieren und vielleicht gar nicht mehr wissen, wo sie jetzt weitermachen sollen. Da können Ihnen noch so viele Heuristiken nicht helfen, um solche Probleme letztendlich aufzudecken. Die Frage ist jetzt natürlich, ähm, wenn ich da jetzt gesagt habe, das kann man auch schon sehr, sehr früh machen, ähm, ab wann kann es denn wirklich losgehen? Sie können prinzipiell schon mit den ersten Skizzen anfangen, nur ist dann meistens so die Reaktion der ersten Nutzerinnen und Nutzer sowas wie hm. Damit kann ich jetzt aber noch nichts anfangen, soll das wirklich am Ende so aussehen, so krumm und schief oder ähm, was ist denn hier mit den Farben, das sieht ja schon irgendwie so ein bisschen äh, blöd aus. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass die Nutzerinnen und Nutzer gerade bei Wireframes zum Beispiel sah, also den, den Fokus tatsächlich auf die Interaktion für die Erledigung der Aufgabe legen und weniger über Farben oder sowas meckern, weil die ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie mit vorliegen, das heißt der Fokus liegt dann wiederum mehr auf der Aufgabe. Nichtsdestotrotz können sie sehr früh anfangen, aber je nachdem, wo sie halt sind, kann das Feedback eben auch noch ähm, Dinge beinhalten oder kann es Probleme noch beinhalten, die eigentlich tatsächlich im äh, finalen Produkt keine Probleme mehr sein we werden, die also entsprechend ablenken können und vielleicht auch bei einer solchen Evaluation entsprechend ablenkend wirken können. Gut, damit kommen wir dann auch schon zur Übung, zu diesem sicherlich recht kurzen Video, in der Übung geht es darum, dass Sie einfach mal selber versuchen sollen, die Rolle einer Testperson einzunehmen. Und zwar sollen Sie versuchen, eine Aufgabe durchzuführen, die ich Ihnen jetzt hier vorgebe. Das ist jetzt kein richtiger, vollständiger äh, Test, also keine richtige, vollständige, nutzerorientierte Evaluation. Aber Sie sollen trotzdem einfach mal eine Aufgabe durchführen. Und zwar habe ich extra eine Aufgabe rausgesucht, die Sie hoffentlich nicht alle jetzt äh, sehr alltäglich machen. Und dann sollen Sie beim Durchführen der Aufgabe einfach mal selber für sich Notizen machen. Welche Probleme haben Sie denn beim Ausführen der Aufgabe? Wie haben Sie sich vielleicht entsprechend verhalten? Was hat gut funktioniert? Was hat weniger gut funktioniert? Und die konkrete Aufgabe ist jetzt, versenden Sie einfach mal mit Ihrem bevorzugten E-Mail-Programm eine E-Mail. Aber das soll nicht alles sein, sondern Sie sollen zusätzlich noch in den Text entsprechende Bilder und Tabellen mit einbetten. Die meisten E-Mail-Programme können sowas heutzutage. Ich hoffe, dass Ihr E-Mail-Programm oder Ihre be bevorzugte E-Mail-Oberfläche das auch kann. Meistens gibt es dann entsprechende Interaktionselemente dafür, damit man das machen kann. Aber das sind auf jeden Fall Funktionalitäten, die man jetzt nicht so oft verwendet. Und versuchen Sie einfach mal selber, während Sie die Aufgabe Durchführen, für sich so ein bisschen herauszukriegen, was sind ihre Gedankengänge oder äh, wie bleiben sie hängen oder wie ist ihr generelles Verhalten und so weiter und so fort, um einfach erstmal selbst einen Eindruck dafür zu bekommen, was bedeutet es eigentlich, wenn man jetzt einen solchen äh, Test mitmacht und entsprechende Aufgaben durchführt, um dann vielleicht dabei beobachtet zu werden oder gar hinterher dann noch befragt zu werden, um vielleicht bestimmte Aussagen dazu treffen zu können. Probieren Sie es einfach mal aus und ich bin schon wieder gespannt darauf, was bei Ihnen denn da so passiert, ob Ihre E-Mail-Programme das überhaupt alle unterstützen, ob Sie die Aufgabe gelöst bekommen haben oder nicht. Und dann freue ich mich auch schon auf die nächsten Videos, wo wir dann so ein bisschen in die Details einsteigen, was bedeutet eigentlich zu beobachten und was bedeutet es eigentlich zu befragen. Bis dahin, viel Spaß bei Ihrer Aufgabe und bis zum nächsten Video. Bis dann!